Hallo ihr fantastischen Menschen da draußen. Willkommen zu einer neuen Folge und heute stelle ich euch wieder drei wunderbare Gameboy Homebrew Titel vor. Ich habe diesmal wieder versucht so ein bisschen für jedes Geschmäckle etwas einzubauen und wir fangen an mit There is nothing to do in this town. Und zwar ist es ein wunderbares Spiel. Es ist zwar Ziemlich kurz, aber es ist einfach wunderbar geschrieben und die Aufmachung, die hat mich einfach begeistert. Ihr seht es jetzt selber gerade am Startbildschirm. Es ist im Prinzip so eine Art Walking Simulator, mag ich fast sagen. Also es ist eher so, dass es jetzt spielerisch nicht sehr anspruchsvoll ist, aber einfach durch seine Art und Weise so sympathisch ist. Deswegen spiele ich mal kurz rein, aber ich werde nicht allzu viel reinspielen, um euch einfach nicht ja, zu viel zu verraten. Wie man sieht, ich schätze mal, es wird auch wieder mit dem Game Boy Studio gemacht worden sein. Wir sind hier dieser kleine Mensch hier und müssen hier fantastische Abenteuer erleben. Hier habt ihr einen Zettel, hier habt ihr, seht ihr, was ihr machen müsst, denn das Übliche, wenn man nichts zu tun hat. Erstmal einen Zombiejäger finden, dann den Zombiejäger dazu bringen, die Zombies zu jagen und eine wunderbare Schallplattensammlung aufzubauen. Wunderbar, ich würde sagen, wir gucken hier einfach mal. Hier haben wir einen Kaffee, hier haben wir einen Schallplattenladen, einen Skateladen, eine Katze. Und zwar könnt ihr die nämlich streicheln. Wunderbar. Jedes Spiel, wo man eine Katze oder einen Hund streicheln kann, ist schon mal aus Prinzip ein schönes Spiel, würde ich sagen. Und wir haben hier einzelne äh, Quit Also es ist anscheinend wirklich aus England produziert worden. Das ist ja quasi bei denen so ein slang begriff für, für Cent-Stücke, wenn ich das richtig im Kopf habe. Zumindest für, für irgendwie Kleingeld. So, wir haben jetzt hier zwei Quits. Ich würde sagen, gehen wir mal einfach mal ins Kaffee rein. Ne? Auch hier, wie man sieht, ich finde es einfach von, von, von, von dieser Pixel-Grafik sehr schön gepixelt. Das ist irgendwie vom, vom Stil her, ich, ich habe mich da gleich heimisch gefühlt. Ich weiß auch nicht, wieso. Okay, gut, was wollen wir? Ein Kaffee oder ein Frühstück? Wollen wir mal einen Kaffee? Ah, drei Quits. Wir haben leider nur zwei, die wir jetzt gerade eingesammelt haben, also müssen wir mal gucken, wo wir noch was finden. Was ich sehr, sehr sympathisch finde, was ich stark abgefeiert habe, da können wir jetzt noch nichts machen, aber das Skateboard-Laden, der Skate or Die da stehen hat, ist doch fantastisch, oder? Schöne Anspielung auf das alte Spiel, was ich damals ziemlich gefeiert habe, obwohl es aus der heutigen Perspektive eher, ah, sagen wir mal, nicht so das geilste ist, aber äh, ja. Genau, aber wie man sieht, 50 Quid, äh, da sind wir noch nicht mal ansatzweise dran. Na gut, dann gehen wir einfach mal raus. Mal hier den Jungen hier. Wir sollten ihn nicht verletzen. Okay, habe ich auch nicht vor. Vielleicht doch. Vielleicht doch. Vielleicht doch. Den kann man nämlich schön ärgern. Nochmal die Katze streicheln, mal Katze streicheln. Und hier sehen wir schon ein bisschen das Problem. Ähm, hier haben wir hier unseren Opa, den wir besuchen können unten. Und oben sind die Zombies. Fangen wir mal zu den Zombies hin, was die machen. Und dann, Was die Zombies so machen? Ja, sie wollen natürlich Gehirne haben. Also irgendwie scheint es eine, eine Office-Party, also eine Büroparty der Zombie Inc. zu sein, wo dann auch noch die Zombies drin sind. Also schön absurd. Also, gehen wir mal unseren Opa besuchen. Mal gucken, was der so macht. Und diese Zombies, ne? Die, die spielen natürlich wieder diese super nervige, ich schätze mal, Zombie-Musik. Schlimm, schlimm, schlimm. Ne? Aber er ist einfach in so einer schlechten Laune, dass er das gerade mal abrotzen muss. Kann man ja verstehen. Also, weil wenn bei mir oben drüber welche Zombies irgendwelche Büropartys mit schlimmer Musik werfen würden, fände ich auch nicht so toll. Ne? Okay, Natürlich, wie es immer ist, ihr kennt, wenn man die Großeltern besucht, gibt es immer noch etwas Taschengeld und das haben wir hier natürlich auch. Sehr schön. Und jetzt haben wir drei Quits, dann können wir natürlich einen Kaffee uns holen. Wie gesagt, ich spiele jetzt nur den ganz, ganz groben Anfang, um euch jetzt nicht den Spielspaß hier wegzunehmen, weil das Spiel ist wirklich nicht lang. Ich glaube, ich habe es in, in einer Viertelstunde ungefähr durchgespielt oder in 20 Minuten so Pi mal Daumen. Aber wenn ihr wisst, was ihr tun müsst, habt ihr das Ding locker 5 Minuten durch. Also es erwarten euch jetzt keine Riesen-Rätsel, aber ihr seht schon so ein bisschen so, so vom Ablauf her ist es schon relativ festgeschrieben und ihr müsst halt dann immer einfach gucken, wo es denn äh, als nächstes hingeht. So, also jetzt haben wir einen Kaffee und äh, das ist das erste Rätsel, was ich euch zeige. Also ihr müsst drei Quits einsammeln und dann hier zu, zu dem alten äh, Penner hier gehen und äh, den mal so ein bisschen zum Aufwachen bewegen. Ne? Gehen wir immer den Kaffee, bedankt sich lieb und schon ist er wieder etwas fitter. Und irgendwie kommen wir jetzt ins Gespräch. Er ne? hat uns hier schon länger mal gesehen und äh, hier, äh, wir sagen halt hier, ähm, das ist äh, mein Opa, der da unter den Zombies wohnt und so weiter. Und dann gibt er hier so ein uns ein Tipp. Ne? Hier, hier, hier, Gab es mal so, so einen Zombiejäger, der ziemlich geil war. Ne? Äh, der der, der äh, wohnt hier und hier, das ist hier, hier Back vom Coffeeshop, wo wir gerade unseren so Kaffee uns gekauft haben. Ne? Also haben wir schon unseren Tipp. Wir wissen jetzt, wer der Zombiejäger ist. Wie man sieht, Achievement abgehakt. Und ich würde sagen, ich mache hier jetzt wirklich mal Pause und zeige euch das nicht länger. Spielt's nach es ist es wirklich ein schönes, kleines Spiel. Wie immer habe ich euch natürlich die Links für die Spiele unten reingetan. Ähm, ihr könnt euch kostenlos runterladen oder halt mit einer freiwilligen Spende. Ich habe es natürlich mit einer freiwilligen Spende gemacht. Ist wirklich schön gelungen und das äh, viel an Liebe reingeflossen. Und ich würde sagen, auf zum nächsten Spiel und das nächste Spiel und das Spiel darauf. Das ist eine Empfehlung von dem guten Kai. Vielen Dank an dieser Stelle. Der hat im letzten Boy Hombu Video mir diese beiden Spiele unter anderem empfohlen und äh, ich habe natürlich reingespielt, weil ich immer dankbar bin für für die Hinweise eurerseits und äh, war sehr angetan von den Spielen muss ich sagen. Auch wenn sie vielleicht an sich jetzt so gesehen, nichts revolutionär Neues machen die beiden, aber es sind einfach schöne Sachen, schöne Projekte gemacht worden. Ähm, also wenn ihr auch Tipps habt für homebrew spiele die ich mir vielleicht mal angucken sollte, ab in die Kommentare da rein äh, und dann gucke ich mir die gerne mal an. Und wie gesagt, vielen Dank, lieber Kai, und wir schauen uns hier Retroid an. Und zwar hat das ein Jonas Fischbach, glaube ich, hieß er, äh, geschrieben, wenn ich mich jetzt gerade nicht äh, komplett täusche. Und er hat das jetzt nicht mit äh, dem Gameboy-Studio oder sowas gemacht, sondern wirklich von Grund auf neu programmiert und das finde ich schon mal sehr geil. Und im Prinzip, ihr seht das Spiel, äh, ihr seht sofort, was es ist. Es ist natürlich ein Breakout-Arcanoid-Klon, Breakout der... An sich jetzt auch jetzt nicht so unbedingt was besonders macht, wie man sieht hier die, die Power-Ups, die machen eher die Kugel stärker und nicht unbedingt das Paddel an sich. Man hat ja zum Beispiel bei, bei anderen Spielen, bei, bei Alleyway und so weiter, wo dann auch mal das Paddel irgendwie ähm, länger wird und so weiter. Aber eigentlich macht das Spiel nichts Besonderes, das hat er auch auf seiner Webseite geschrieben, der, der, der äh, Autor dieses Werkes nenne ich es mal. Ähm, auch da natürlich äh, habe ich euch wie immer verlinkt. Äh, ah, immer, immer das, das letzte Feld hier Ich muss es hier gerade etwas konzentrierter spielen als gerade und ähm, es setzt das ganze aber allerdings sehr sehr gut um und irgendwie, ich weiß nicht warum, aber dieser allgemeine Charme, ihr hört es an der Musik und ihr seht es an der Grafik, das passt irgendwie so original in die Zeit von damals rein irgendwie. Und deswegen war ich gerade so schnell ja, angefixt, würde ich sagen, weil natürlich hat man dieses Spielprinzip schon dutzende Male gespielt, aber irgendwie die Aufmachung, dass das passt einfach. Ähm, hier beim Level ist natürlich etwas schwerer, weil natürlich hier verschiedene Blockvarianten da sind. Da müssen wir natürlich jetzt versuchen, ah, war ich zu langsam. Die Kugel da jetzt irgendwie schön da rechts hoch zu kicken. Solche Vari Varianten erwarten euch hier also. ne, hier. Nein, nein, nein, nein, nicht runter. Oh. Und es ist einfach mal so ein schönes Spiel. Und irgendwie dieses Spielprinzip, das wurde ja nicht, nicht umsonst so oft kopiert. Ja, es ist oben. Perfekt. Ähm. Und immer wieder... Ja, habe ich hier schon das... Oh! Ich habe das Level schon abgeschlossen. Okay. Ich bin jetzt gerade etwas irritiert, warum, weil es das mir noch nicht passiert. Aber hier eine schöne Hommage an Tetris und so weiter. Also der Autor hat wirklich hier versucht, sehr, sehr viele schöne Retro-Themen einzubauen. Und es ist einfach sympathisch. Man merkt einfach... Die Musik, die hat man gleich im Ohr. Mir fällt jetzt gerade nicht ein, Das ist irgendeine... Bekannte Melodie aus irgendeinem Spiel oder aus irgendeiner Show oder sowas, ich bin mir gerade echt komplett unsicher, woher das kommt. Ähm, ist einfach ein schönes Spiel zum, zum Nebenbeispielen. Also kann ich euch wirklich empfehlen. Im Prinzip seht ihr genau das, was euch erwartet. Und ähm, es ist einfach super umgesetzt worden. Die Ballphysik stimmt, die Upgrades passend sind, hat das übliche. Wunderbares, kleines Projekt auf jeden Fall. Und bevor ich euch jetzt hier noch weiter zustümper. Wir kommen wir ja zu dem nächsten Spiel. Und das Spiel ist hier jetzt ein Rätselspiel. Nämlich Into the Blue ist ein interessanter Ansatz. Erinnert so ein bisschen an Tetris Attack. Das hat auch der Autor auf seiner Webseite geschrieben. Ähm, auch hier, wie gesagt, alles verlinkt unten. Und es ist ein wirklich interessantes Spiel. Und zwar, ähm, ich fand es persönlich sehr schwer, weil man muss sich da so ein bisschen drauf einlassen. Und zwar... Tauscht ihr hier die Felder. Ne? Einfach ihr müsst jetzt äh, nicht groß klicken, sondern ihr tauscht die einfach äh, Dass das einigermaßen hier vernünftig ist und ich merke gerade ich bin echt zu so doof dazu Weil ihr da, da ihr immer natürlich nur die Plätze tauscht. Ne? Müsst ihr halt immer darum Navigieren um zu gucken wie könnt ihr das kombinieren. Hier haben wir noch mal einen Mond. So, hier muss ich nach unten. Ah, hier kann ich einen Vierer machen. Ah. Ne? Sie, Sie seht ihr, so habt ihr zum Beispiel den, obwohl ich jetzt eigentlich hier anders gehen wollte, habe ich das halt anders verschoben. Das heißt, man muss sich hier wirklich auf das Spiel einlassen oder ich bin, keine Ahnung, vielleicht fällt es euch ja wesentlich leichter und ich bin einfach nur äh, komplett bescheuert, was ich nicht ausschließen will. Ne? Das will ich persönlich äh, bei mir nie ausschließen. Ja, na komm, komm, komm, komm. Und ihr könnt, könnt euch natürlich denken, ähm, je mehr ihr kombiniert, ne, desto mehr Punkte kriegt ihr natürlich und so weiter. Äh, okay, das war gerade ein Glückstreffer. Dann kann ich hier den Stern... Ich muss ja irgendwie das äh, auf der rechten Seite hier klein kriegen, sage ich mal. Hm. So, haben wir zwei von denen. <lacht> ich muss hier so, so ein Sternding irgendwie hintauschen. Ah, das kann ich hier einfach so. Ist, ne? ihr, ihr merkt schon, ihr seid ständig hier unter Druck, das zu kombinieren. Und man muss immer so ein bisschen indirekt spielen. Das, das, das, das gefällt mir einfach irgendwie. Und das ist, das ist irgendwie, für mich, ich weiß, ist, einige von euch sagen, gehen mir mit Puzzle spielen weg. Aber ich finde es einfach herrlich, bei der Game Boy ist mit seiner einfachen Technik einfach für, für so einfache Puzzlespiele gemacht, finde ich zumindest. Und ich glaube da bin ich auch nicht der einzige, weil es gibt ja auch gefühlt hunderte Puzzlespiele auf dem System. Wo kriege ich den Mond her? Hm, hm, hm, hm, hm. Okay. Ja. Äh, okay, das war gerade, ne, Glückstreffer hat man natürlich auch immer mal wieder, was natürlich halt auch nicht verkehrt ist. Ne? komm, komm, komm, wenn ich den hier dann kriege ich einen Vierer. Sehr schön. Und so kombiniert er halt euch immer durch. Und ähm, ich persönlich, wie gesagt, finde es nicht gerade leicht. Aber vielleicht auch gerade das ist, macht, macht auch so ein bisschen den Reiz aus, ne? Wie man sieht, so ein bisschen rumstümpern und. Nee, komme ich da jetzt so. Muss ich halt so ein paar Techniken anlernen so. genau. genau das wollte ich machen <lacht> wie, wie man sieht man muss sehr hoch konzentriert die ganze zeit dabei sein Man kann leider nicht in der luft einfach wechseln leider ich wollte nämlich jetzt gerade hier rüber hier die Monde tauschen um da mal ein bisschen entspannung ins feld zu führen so. okay Jetzt muss ich wieder auf die rechte seite das war falsch, so, immerhin ein runter. Ich, ich, ich macht irgendwie Spaß, ich weiß nicht. Ähm, bei, bei solchen kleinen einfachen Prinzipien, da, da hänge ich so oft so schnell fest. Ihr merkt, ich bin ganz vertieft, was würde ich sagen ein gutes Zeichen ist. Und auch das ist kostenlos auf der Webseite erhältlich. Deswegen schaut einfach mal rein. Okay, ich bin Game Over. Ihr kriegt es höchstwahrscheinlich sogar besser hin als ich. Aber das waren meine Game Boy Homebrew-Spiele. Ich habe mal auf eure äh, Anregungen letztes Mal geachtet und mal so ein bisschen je nach Spiel mal etwas länger, mal etwas kürzer gemacht. Diesmal war es halt alles etwas leider kürzer. Aber ich hoffe, das gefällt euch trotzdem. Und wie gesagt, wenn ihr auch... Ideen habt für Homebook-Spiele, die ich hier mal gerne vorstellen könnte. Ab in die Kommentare damit und es freut mich, dass ihr reingeschaut habt, meine Lieben. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, egal, was ihr noch vorhabt. Macht's gut. Tschüss.